Guten Tag, willkommen zurück bei Obermat Aktien investieren. Ich erzähle Ihnen heute etwas über gute Nachrichten und dass sie Ihnen nichts bringen. Machen wir ein kleines Beispiel. Nehmen wir an, die Börse geht rauf und runter. Nehmen wir an über eine Periode, das ist eine Periode, das kann eine Woche sein, ein Jahr, oder steigt der Aktienkurs kontinuierlich bei einer Aktie und dann fällt er kontinuierlich wieder über drei Perioden. Danach Geht er wieder rauf? Nehmen wir an, die Aktienmärkte bewegen sich also rauf und runter. Und nun ist die Frage, wenn Sie wissen, dass die Aktienmärkte rauf und runter gehen, können Sie hier verkaufen und können Sie hier kaufen? Nehmen wir an, Sie brauchen eine Periode, um zu entscheiden. Das heißt, Sie wissen hier gar noch nichts, was Sie tun sollen. Sie wissen erst hier, dass Sie kaufen sollen. Also Sie haben hier gekauft und Sie haben das richtig gemacht. Ein Plus. Nochmals ein Plus hier rauf, weil Sie haben ja wieder gekauft, weil also es geht runter. Und jetzt sind Sie am Peak. Jetzt gibt es ein Minus. Hier haben Sie falsch entschieden, weil Sie nicht realisiert haben, dass es gekehrt hat. Hier haben Sie es richtig entschieden. Hier wissen Sie, oh, es geht jetzt runter, also ich verkaufe. Hier machen Sie es auch richtig. Und hier machen Sie es wieder falsch. Das ist so eine volle Periode. Und wenn ich jetzt zeige, wie, wie oft machen Sie es richtig, dann machen Sie es einmal richtig, zweimal richtig, dreimal richtig, viermal richtig. Also viermal richtig. Und... Sie machen es zweimal falsch. Dann denkt man, es ist sehr wichtig, dass wir die guten News, wenn es raufgeht, äh, haben und dass wir dann auch damit äh, etwas machen. Und ähm, auch dann, wenn die News schlecht sind, dass wir dann verkaufen. Das ist die traditionelle Sicht eines Anlageberaters. Kaufe, wenn die Preise raufgehen, verkaufe, wenn sie runtergehen. Sie werden das oft hören. Was ist aber, wenn sich die Welt beschleunigt? Dann funktioniert das nämlich nicht mehr. Nehmen wir an, es sind nicht drei Perioden, die, die, äh, die es rauf geht, sondern nur noch zwei. Also es geht hier einmal rauf, dann geht es zwei Perioden runter. Dann geht es wieder zwei Perioden rauf und dann geht es wieder zwei Perioden runter. Wie oft machen Sie es jetzt richtig? Wir beginnen wieder hier, Sie machen es einmal richtig, Sie machen es aber hier falsch. Wie oben, oder? das ist hier Sie machen es dann wieder richtig, Sie machen es dann wieder falsch. Sie machen es dann wieder richtig und Sie machen es dann wieder falsch. Das heißt, wir haben einmal richtig, zweimal richtig, dreimal richtig und wir haben einmal falsch, zweimal falsch, dreimal falsch. Also dreimal richtig, dreimal falsch. Wenn sich die Welt beschleunigt, verdienen Sie an dieser Information, was die Märkte gerade tun, nichts mehr. Wenn sie noch schneller wird, und wer weiß, sind wir heute in dieser Situation, wenn es also nur noch eine Periode braucht, um zu identifizieren, also um den Zyklus zu brechen und wieder umzukehren, dann heißt es, dass sie hier falsch waren, dass sie hier falsch waren, dass sie hier falsch waren, dass sie hier falsch waren, dass sie hier falsch waren und dass sie hier falsch waren. Sie waren sechsmal falsch. Und die wichtige Lektion ist, Je langsamer die Wirtschaft sich entwickelt, wie das in den 60er, 70er, 80er Jahren der Fall ist, desto eher kann man einfach schauen, was in der Aktienbörse passiert und mitmachen. Je schneller die Börse wird, desto weniger funktioniert das. Es führt sogar dazu, wenn die Börse sehr schnell wird, dass man nur noch verliert. Und genau aus diesem Grund empfehle ich Ihnen, nicht auf die Börse zu achten. Diese Informationen sind heute in der schnelllebigen Zeit schlichtweg nicht mehr wichtig für Sie als Anleger. Kaufen Sie einfach das, was Sie haben wollen, behalten Sie es so lange wie möglich und Sie werden von den entsprechenden Renditen, die Aktien erzielen und typischerweise haben, profitieren, auch wenn es immer wieder rauf und runter gehen wird in Ihrem Portfolio. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim selber